Im Gegensatz zu den vielen anderen Systemen, die wir heute gerade gesehen haben, haben wir noch keine ähm, webseitenbasierte Anpassung unseres Themes, ähm, da wir aufgrund unserer Ausrichtung hauptsächlich mit wissenschaftlichen Instituten zu tun haben und diese meistens schon ein Corporate Design von der Uni vorgegeben kriegen. Ähm, deshalb haben wir uns bei der Entwicklung ähm, unseres unserer Theming Engine darauf Konzentriert, dass wir ein XSLT-Theme schreiben, das sich möglichst leicht an die vorgegebenen ähm, HTML-Strukturen äh, HTML des Corporate Designs anpassen lässt, sodass man ähm, nicht zu viele ähm, Hürden in der Hinsicht hat, dass man jetzt anfangen muss, XSLT zu schreiben. Ähm, die... Ja, das System von uns arbeitet hauptsächlich mit oder ausschließlich mit Content-Typen. Das heißt, die einzelnen Content-Typen werden automatisch so formatiert, wie es das Theme vorgibt. Man hat nicht oder wir geben mit Absicht den Usern, die bei uns in der Regel halt wissenschaftliche Mitarbeiter sind, nicht die Möglichkeit, design für die Webseite zu treffen, weil das schlicht und ergreifend das Layout von der von dem Corporate Design zerstören würde, so dass wir ähm, durch unser Team das Corporate Design fest durchsetzen, soweit wie es irgendwie möglich ist, ähm, was in, im Grunde so weit geht, dass sie, dass eigentlich nur der, der Inhalt, der Content-Inhalt, ähm, formatiert werden kann. Die Formatierung unterscheidet sich auch. Ähm, oder lässt sich anpassen, je nach Darstellung. Wir haben jetzt hier den List-Modus, wo man, sieht man im Augenblick ein bisschen schlecht, weil nur ein Eintrag in dieser Liste drin ist. In diesem Falle, da kein Bild vorhanden ist, wird auch kein Bild angezeigt. Ansonsten könnte man entsprechend die Bilder mit anzeigen. Und im Detail-Modus wird das gleiche Objekt entsprechend anders dargestellt. Die Inhalte sind komplett getrennt von dem eigentlichen Layout. Das heißt, wenn ich jetzt mal in die Development-Vorschau gehe, wo man sich die verschiedenen Themes anschauen kann. Ich nehme jetzt mal ein aktuelles Theme von, der, von dem Institut von der Uni Bremen. Dann ändert sich halt das Layout, aber der Inhalt bleibt absolut identisch. Dieses, ähm, dieses Layout, man mag darüber halten, was man möchte, wurde uns so vorgegeben und ähm, haben wir halt ohne weitere Änderungen an dem, an dem Templating-Theme ähm, umsetzen können innerhalb von einer knappen Woche mit allem, was, was dazugehört. Ähm, ich wollte jetzt, vorhin eigentlich, ähm, oder wollte jetzt eigentlich noch zeigen, wie man das Layout gestaltet, aber nachdem ich vorhin festgestellt habe, dass das derartig klein wird, wenn ich das jetzt in einem, Browserfenster, äh, in einem Fenster aufmache, dass das keiner mehr lesen kann, denke ich, macht das relativ wenig Sinn. Von daher beschränke ich mich jetzt erstmal darauf, ähm, hier nochmal ein paar Beispiele zu zeigen, wie, man, äh, wie sehr sich das Theme unterscheiden kann. Wir haben ein, unser altes, unser alte Styles von der Uni Webseiten sah früher mal so aus. Und die sind jetzt auch demnächst dabei umzustellen auf das neue Design, was halt dadurch, dass es jetzt im Grunde fertig ist, eine Frage davon ist, man macht die Fotos und ändert das Logo und dann hat man es innerhalb von einem Tag umgestellt, wenn man möchte. Um, zum Thema Barrierefreiheit, das war vorhin ja auch schon Thema, gerade als äh, Universität oder überhaupt als öffentlicher Träger sind wir dazu verpflichtet, barrierefreie Seiten anzubieten, sodass wir speziell darauf halt auch geachtet haben, dass das, ist, dass das dass die Streaming Engine nach Möglichkeit ähm, barrierefreie Seiten ausgibt und wenn man nicht zu viel Blödsinn in den Layout-Dateien macht, ist durchaus ein WAI Level 3 möglich ohne wirklich viel Aufwand, weil die ähm, wichtigsten Informationen oder die wichtigsten Punkte, die man für WAI-Levels braucht, automatisch berücksichtigt werden. Die lassen sich auch nicht beeinflussen beim, beim Kreieren des Themes, weil das fest eingebaut ist. So dass man in den Layout-Dateien letztendlich die Blöcke bestimmt, die, die umher äh, ähm, die HTML-Struktur, die das Ganze zusammenbindet und die, die Inhalte letztendlich noch mit CSS formatiert und ähm, man damit im Grunde fertig ist. Ähm, was haben wir sonst noch? Ja, Rea ähm, Anzeige auf unterschiedlichen ähm, Geräten lösen wir Ähnlich wie TYPO3 es auch angefangen hat, wenn wir es dann lösen in CSS und HTML. Weil ich denke, dafür sind die Techniken jetzt da und dann sollte man sie auch nutzen, bevor man jetzt großartig anfängt, selber noch was zu schreiben und dann die Webseite eventuell noch mit JavaScript anreichern muss, damit man Auflösungen sicher erkennen kann. Unsere Seiten laufen eigentlich komplett ohne JavaScript. Wir verwenden zwar JavaScript, aber dann nur non-obstructive. Das heißt, wir haben eine Bildergalerie, die JavaScript verwendet. Wenn JavaScript nicht funktioniert, haben wir halt keine Bildergalerie, die als Fenster dargestellt wird. Ähm, ja. Das ist, denke ich, erstmal alles von mir soweit.